Schauen wir uns nun an, wie man sich direkt in eine Gruppe eintragen kann, sofern das in dem jeweiligen Kurs unterstützt wird. Die hier gezeigte Form der Eintragung basiert auf dem sogenannten Windhund-Prinzip, auch bekannt als, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, wer sehr früh teilnimmt, hat noch die volle Auswahl. Wer später dazu kommt, kann nur noch die Gruppen wählen, in denen noch Platz ist. Diese Form der direkten Gruppenwahl ist damit zwar sehr einfach, benachteiligt aber alle, die, egal aus welchem Grund, erst später davon erfahren oder erst später dazu kommen. Außerdem kann man sich nur sehr bedingt mit seinen Freunden zusammen anmelden. Man kann nur nach den eigenen Freunden schauen und hoffen, dass in der Gruppe, in die diese sich eingetragen haben, noch Platz ist. Oder, falls man sich als Erster unter einer Gruppe von Freundinnen angemeldet hat, muss man hoffen, dass sich diese richtig eintragen und für sie zu dem Zeitpunkt auch noch genug Platz in der Gruppe ist. Oft wird daher eine andere Form der Anmeldung genutzt. Wir betrachten nun aber zuerst die direkte Eintragung. Dazu suchen wir die Aktivität mit der roten und grünen stilisierten Person und klicken sie dann an. Hier sehen wir alle zur Verfügung stehenden Gruppen. Das sind diese in diesem Fall sechs Gruppen. Optional kann auch die Beschreibung zu den Gruppen mit eingeblendet werden, indem man auf den Button Beschreibung anzeigen klickt. In diesem Fall hat der Veranstalter als Beschreibung der Gruppen angegeben, wer der oder die jeweilige Tutorin der Gruppe ist. Das kann bei der Auswahl helfen, um Sachen eindeutiger zu machen, da viele Studierende sich insbesondere in den frühen Semestern eher den Namen der oder des Tutorin merken, als die Raumangabe. Also ob ich in S10310 oder S10311 bin, habe ich nicht so leicht im Kopf wie, es war bei Karl oder Sebastian. Ich verstecke die Beschreibung jetzt hier erstmal wieder, damit es etwas übersichtlicher wird. Zu jeder Gruppe wird die aktuelle Anzahl der Mitglieder der Gruppe angezeigt. Also wir haben leere Gruppen, wir haben Gruppen mit einem Mitglied und eine Gruppe mit drei Mitgliedern. Sowie die Maximalanzahl. Jede Gruppe hier kann drei Mitglieder fassen. Normalerweise sind die Gruppen viel, viel größer. Die drei ist hier gewählt, damit es in diesem Beispielkurs mit sehr überschaubarer Anzahl Personen im Kurs tatsächlich sinnvoll nutzbar ist. Eine Gruppe hier ist bereits voll. Das wird angezeigt, indem hier einerseits steht 3 von 3 und extra noch der Eintrag voll hinzugesetzt wird kursiv. Außerdem, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass der Radio-Button hier vorne ausgegraut ist und hier auch entsprechend ein Gesperrt-Symbol anzeigt, im Gegensatz zu den anderen Radio-Buttons. Über Gruppenmitglieder anzeigen kann man auch die Namen der Gruppenmitglieder sehen, damit man nicht aus Versehen eine falsche Gruppe wählt. Hier ist zu beachten, dass die Anzeige erfolgt über die Form Nachname, Vorname, damit man die richtige Person potenziell schneller findet, denn es ist ja zu erwarten, dass manche Vornamen wie Andreas beispielsweise halbwegs häufig in den Kursen vorkommen, während Nachnamen normalerweise nicht so viel Doppelung haben. Hier ist meine Freundin, Teste, in diesen Gruppe möchte ich mich eintragen. Ich wähle also die entsprechend passende Gruppe, klicke hier vorne, um sie zu markieren und klicke auf meine Wahl speichern. Falls ich mir nicht zu viel Zeit gelassen habe zwischen dem Öffnen der Seite, dem Wählen und dem Speichern, bin ich nun in diese Gruppe eingetragen. Wenn zu viele Personen gleichzeitig das machen, kann es sein, dass andere schneller gespeichert haben und zum Zeitpunkt des Speicherns die Gruppe schon voll ist, dann sagt Moodle mir entsprechend, das geht leider nicht, die Gruppe ist bereits voll. Die Gruppenwahl zeigt mir jetzt oben an, dass die Wahl gespeichert wurde und zeigt mir an, welche Gruppe ich konkret gewählt habe, das steht hier oben und es ist hier über die Markierung ebenfalls angezeigt. Falls die Veranstalterinnen des Kurses es so konfiguriert haben, kann ich auch meine Wahl noch entfernen und später einer anderen Gruppe beitreten. Also momentan kann ich hier zwar klicken, das bewirkt aber nichts. Ich könnte aber auch hier in diesem Fall sagen, meine Wahl entfernen und meine Wahl speichern einer anderen Gruppe. Nun wäre ich in der Gruppe Dienstag 59 in S101.13. Bitte beachten Sie dass die Veranstalterinnen meist eine Frist für die Eintragung in die Gruppe setzen. Das heißt, sowohl das Eintragen als auch ein Wechsel ist nur innerhalb dieser Frist möglich. Das war die einfache direkte Gruppenauswahl. In einem der nächsten Videos sehen wir uns die etwas komplexere Gruppenwahl als Landgruppe an.